Hier die einfachste Möglichkeit, ein Diagramm in Starter zu bearbeiten. Dafür habe ich einen kleinen Datensatz geöffnet und ein Balkendiagramm für die Variable foreign hier erstellt. Und dann sieht das Diagramm folgendermaßen aus. Wir haben die beiden Ausprägungen dieser Variablen und wir haben hier prozentuale Angaben. Wenn Sie dieses Diagramm jetzt bearbeiten wollen, dann ist die einfachste Möglichkeit der Diagrammeditor. Dafür gehen Sie mit einem Rechtsklick auf das Diagramm hatten dann den Graph Editor, indem Sie hier draufklicken und dann haben Sie die Möglichkeit jedes Element dieses Diagramms beliebig zu bearbeiten. Beispielsweise können wir hier unten draufklicken auf die Beschriftung und können dann hier oben in dem Menü die Beschriftung verändern. Beispielsweise können wir sagen, wir wollen das hier ein bisschen größer haben, die Beschriftung und wir wollen zum Beispiel die, den Winkel hier verändern, dass das Ganze ein bisschen schräg dargestellt wird. Genauso können Sie auch die Balken hier anklicken, können dort die Farbe etc. verändern und Sie können natürlich auch hier die Beschriftung der Y-Achse ändern. Beispielsweise kann man hier die, den Winkel verändern, sodass die Zahlen horizontal statt vertikal angezeigt werden. Soviel zum Diagrammeditor. Am Ende ist es wichtig, dass Sie das veränderte Diagramm abspeichern, weil Sie die Änderungen, die Sie hier im Diagramm vorgenommen haben, nicht in den Do-File einfügen können.